Der französische Chemiker. Mikrobiologe. Einer der Schöpfer der Stereochemie. Professor in Indijs, Straßburg, Lille, Paris, seit 1888 leitete er das von ihm gegründete Pariser Institut Pasteur Er entdeckte die Bedeutung von Kleinlebewesen bei Gärung und Vollnis und wies nach, dass Bakterien nie durch Urzeugung entstehen, sondern dass ihre Dauerformen z b. Durch die Luft und vorher keimfreie Stoffe gelangen und dass sie durch Hitze abgetötet werden können, pasteurisieren Ferner stellt die Impfstoffe gegen Tollwut, Milzbrand, Rotlauf und Hühnercholera her Louis Pasteur wurde am 27. Dezember 1822 als drittes von fünf Kindern einer Gerberfamilie in Dole geboren, wo er mit seinen Eltern und Geschwistern drei Jahre lang lebte. Nach dem Umzug der Familie wuchs er in der ostfranzösischen Stadt Aboys auf. Neben seiner herausragenden akademischen Karriere machte sich Louis Pasteur durch seine bahnbrechenden Entdeckungen innerhalb der Chemie einen wichtigen Namen. Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten Wissenschaftler die Existenz winziger Lebewesen nachgewiesen, die zur Gärung von Alkohol und zu Feulungsprozessen in Lebensmitteln führen. Ihre genaue Herkunft war jedoch noch nicht bekannt. Es war Louis Pasteur der im Zuge verschiedener Experimente in seinem Labor herausfand, dass diese Lebewesen durch die Luft in die Lebensmittel gelangen, dort verschiedene Prozesse auslösen und zudem an der Entstehung verschiedener Krankheiten maßgeblich beteiligt sind. Pasteur bezeichnete diese Lebewesen, die heute Mikroorganismen oder Mikroben genannt werden, noch als Spaltpilze. Seine Entdeckung verbreitete sich rasch in der Fachwelt und fand auch in der Lebensmittelbranche Beachtung Von Weinbauern seiner Heimatstadt Abeus wurde Pasteur daraufhin gebeten, eine Lösung zu erarbeiten, um die Entwicklung von Wein zu Essig zu verhindern oder zu verlangsamen Pasteur fand im Zuge seiner Forschungen heraus, dass es durch Erhitzen möglich war, wie sich Bakterien abzudöten Gleichzeitig musste er aber feststellen, dass dadurch der Geschmack des Weines zerstört wurde. Er experimentierte weiter und fand heraus, dass es durch kurze Erhitzung auf eine Temperatur von 55 Grad Celsius und anschließend dies sofortiges Abkühlen möglich war, die Bakterien abzudöten und gleichzeitig den charakteristischen Geschmack des Weines zu erhalten. Damit entwickelte der Chemiker jenes Verfahren des kurzen Erhitzens, das heute als Pasteurisieren bekannt ist und in der Lebensmittelindustrie zur Haltbarmachung von Milch, daraus hergestellten Produkten sowie Gemüse- und Obstsäften angewandt wird Punkt Nach seiner bahnbrechenden Entdeckung widmete sich Pasteur in den 70er-Jahren der Entwicklung eines Verfahrens, das heute als Immunisierung bekannt ist seine Forschung konzentrierte er zunächst auf die Hühnercholera, eine nicht auf den Menschen übertragbare tödliche Vogelkrankheit Durch Infizieren von Versuchshühner mit abgeschwächten Erregern fand er heraus, dass die Tiere Antikörper bildeten und die Krankheit überlebten Seine Studien ließen ihn in den nächsten Jahren Impfstoffe gegen andere Tiererkrankungen wie den Milzbrand entwickeln ein wichtiger Durchbruch gelang ihm aufgrund seiner Erkenntnisse über die Immunisierung in Bezug auf die Tollwut, gegen die er im Jahr 1885 im Zuge seiner Arbeit mit Kaninchen einen Impfstoff entwickelt hatte Der erste Patient, der damit gerettet werden konnte, war ein kleiner Junge, der durch den Biss eines tollwütigen Hundes mit der Krankheit infiziert worden war da Pasteur ihm den Impfstoff noch vor Ausbruch der Krankheit verabreichen konnte, überlebte der kleine Patient Der Impfstoff machte Pasteur auf internationaler Ebene berühmt und brachte ihm eine Leibrente von 25.000 Francs ein Im Jahr 1888 wurde das Institut Pasteur gegründet, das mit Spendengeldern finanziert worden war durch mehrere Schlaganfälle war Pasteur ab 1890 gesundheitlich sehr angeschlagen. Er verstarb am 28. September 1895 in Paris und wurde in einem Grab unter seinem Institut Pasteur beigesetzt. Im Jahr 1849 lernte er als Assistent in Straßburg Marie-Anne Laurent, die Tochter des Rektors der Universität kennen, die er noch im selben Jahr heiratete Aus der glücklichen Ehe gingen fünf Kinder hervor, von denen nur zwei das Erwachsenenalter erreichten Der Tod seiner neunjährigen Tochter Lann, die den Typhus erlag. Er traf Pasteur schwer und inspirierte ihn dazu, später an der Immunisierung fieberhaft zu forschen und Seit Louis Pasteurs Tod konnten Millionen von Menschen durch Impfstoffe vor lebensbedrohlichen Erkrankungen geschützt werden der visionäre Mikrobiologe legte mit seiner unermüdlichen Arbeit im Kampf gegen Krankheitserreger den Grundstein zur Vorbeugung von bakteriell und viral verursachten Infektionen und prägte die moderne Pharmakologie damit nachhaltig.